Jetzt Erik Donner, jetzt Rheinland-Pfalz. Es folgt dann Jens Zimmer, Hessen, Zimmermann, Hessen-Süd. Liebe Genossinnen und Genossen, auch ich möchte ein herzliches Dank für diesen Antrag aussprechen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns in diesen Zeiten auch mit diesem Thema an so prominenter Stelle auch vom Parteitag auch befassen. Und wir bringen das zusammen, das Thema offene Daten, aber auch Datenschutz. Und Datenschutz ist eben nicht wie manch gern von der CDU erzählt, eine Innovationsbremse für die Wirtschaft, die wirtschaftlich Vorankommen verhindert und so weiter, sondern Datenschutz ist gerade für diejenigen, die es eben nicht leisten können, ihre Daten selber in den Blick zu nehmen, die davon vielleicht auch nicht so viel Ahnung haben, eine ganz wichtige Komponente. Der zweite Punkt ist, glaube ich, und das ist sehr wichtig in diesem Antrag, dass wir das offene Datengesetz nochmal in den Vordergrund stellen. Und... Offene Daten sind jetzt nicht nur ein Thema, was irgendwie auf Bundesebene oder auf Landesebene, sondern auch auf der kommunalen Ebene eine Rolle spielt. Und die meisten größten Datenschatz haben eigentlich unsere Kommunen, seien es Geodaten, sind Daten, was das Thema Bus und Bahn angeht, Verkehrsdaten etc. Und da würde ich mir an der einen oder anderen Stelle manchmal mehr Offenheit von unseren Kommunalpolitikern und Kommunalpolitikern bei diesem Thema wünschen. Wenn man nämlich mal guckt, wo Kommunen open data plattform haben, dann ist das sehr, sehr, sehr gering. Und vielleicht kann man auch unabhängig vom Open-Data-Gesetz von diesem Antrag auch über die SGK die Botschaft mitnehmen, lasst uns in unseren Räten, lasst uns in unseren Kreistagen und so weiter dafür sorgen, dass wir das flächendeckend haben, dass wir flächendeckend Open-Data-Plattformen haben, um diese Daten vielleicht auch kleinen innovativen Start-ups zur Verfügung zu stellen um diesen Daten dann auch entsprechend Nutzen zu geben. Momentan liegen sie häufig nur rum, hinter verschlossenen Türen. Und wir nutzen sie nicht. Wir können damit nichts machen. Und ich glaube, das wäre auch ein Signal, wo wir bei diesem Parteitag vielleicht die eine oder andere Sache praktisch direkt umsetzen können, bevor wir ein offene Datengesetz auf Bundesebene durchgesetzt haben. Und ich glaube aber, wie gesagt, wenn wir diesem Papier zustimmen, ist ein guter Schritt in die Richtung getan. Und deswegen ist das gut so. Bitte stimmt diesem Antrag IA 4 auf jeden Fall zu. Vielen Dank. Danke, Erik.